So, Leute, und damit Ein hallo Schubo. und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Breakfast. Breakfast. Zusammen mit den. ja, üblichen Verdächtigen vom letzten Mal hin. auch. Jo, uh, Das heißt, ja, dem, dem übelst motivierten Juli... Nervt. Was hat denn der da vor mir gemacht, da? Da habe ich eine Sekunde nach hinten geguckt und plötzlich bin ich erst Erster. Okay. Kann man nach hinten gucken? Schiff. <lacht> ja, mit einem der Joysticks nach hinten, nach unten. Ich weiß nicht, äh, mit dem rechten ja, Joystick. Rechter. Timmy Ist dabei, auch noch. <lacht> <lacht> <lacht> Ach, da ist kommt. Und Bernie kommt auch noch von hinten. Und Franz auch. Und warum beschleunigt diese Scheißkarre nicht? Oh, oh. Also, okay, Frems. Ich dann, da vorne, auf, kommt... Hätte ich Wagen da ja, vorne kommt. Da vorne kommt Chaos. Oh also, oh. Hallo. Hi, hi, hi. Wer fährt denn da mit dem Bus? Fick dich Fremd. Tomate! Tomate! Mann! Oh, ich war schön zu Genau so gehört sich's. Nee, nee, nee, nee, nee. Juli, pass auf, da kriegst du zurück. Hallo, Tomate. Alter, also 10 Runden! Jawohl, ja, ja, wir haben schon ja, Ich sag schon die rum. <lacht> ja voll, so. Alter, wer ist denn da so rumgebackt? Hi Erik! Hallo! Hi, geh immer ja, auf den jetzt. Weg hier! Ja, Tomate, mach ihn weg! Dankeschön! Nee, Tomate, du musst Nico wegmachen! Ja, jetzt ist wieder einer vor mir. Oh, oh Erik, ich riech deine alles. Abgase! Ist nicht gut. Alter also, mal. Oh Erik, fährt die Kurve aber auch. Gut, Mann. Oh no, Erik, ich du riech deine Abgase noch viel mehr jetzt. Oh Gott, da kommt ja eine Kurve. Ja, wollen Nico nimm das mal alles oh mit. Gott, da kommt ja eine Kurve. Die berühmt. <lacht> oh Erik! Erik! Sieh, riechst du schon! Ich riech gar nichts! Scheiße! Tomate! Tomate. Haha, <lacht> sehr gut. Ja, das ist schön, wir wollen das Outfit beide. Oh Mann! Ein... Au. Tomate macht alles richtig, ich weiß nicht, was du hast. <lacht> ja, Jodi, liebst. Du warst oh, auch du mal Erster. Ah, halt die Schnauze. war <lacht> ja. ist der Einzige, der ausgestiegen ist bisher übrigens. Ja, der liegt hier. Wie ja, so ein ja. Affe. Ausgestiegen? Ja. <lacht> Oh Gott! Oh Gott! Die <lacht> gefunden! <lacht> Erik! Der Floh! Alter, was macht ihr hier mit mir? Ich bin ja, kein Dominostein! Was für Domino ein Flo hier. Ich bin doch kein Dominostein, ah. Mann! Alter, Alter, Beefsack ist hinter oh. mir! Oha, da vorne wird dich. Oh, danke Edel. Ja. Oh Mann. Na Paddelspiel. Ich glaub, ich kann doch bedanken, die, die, die zwei da vorne mitnehmen. Das Oder das können das die einfach nur übelten Fehler machen? mache ich hier eigentlich. <lacht> das Frau ist auch da täglich. Alter, ich muss noch eine ganze Runde fahren. Ja, ich Alter. auch. Alter, das ist doch eine gute Runde. Hallo? So, dritter. Geh mal hin. Und geht da Alter. vorne ab, ey. Böhne hat ja richtig kreise Idee. Ja, mit seinem Super-Van diesem DLC, oder? Oh wow. Es gibt DLCs? Ja. Hm, Wagen verfolgen, wen kann man denn noch hier verfolgen? Leon. Leon. <lacht> oh, und drin. Und ein letzter, weil Tomata ausgeschieden ist. Noch. Oh. Ja, natürlich! Oh, halt Erste. Jawohl, ja, erster! Als ob Nico erster ist! Mal gucken, wer der nächsten Platz ist, wer er verteidigen kann. Oh, Klau, Oh wow. <lacht> <lacht> ja, lol. <lacht> ja, ja lol. Ja, so, elfter. <lacht> oh Gott, das ist eine Kurve. Und einer ja, ist schon recht so an sich. sich. Was? Nee. Also Manker, Doch, ja. wir waren 19. Au, oh fuck, das Ding ist hart. Oha. Ja, da ist ein Weg mit dir, ey. Alter, die, die, die Fahrbahn ist nicht wirklich breit hier. Nee. Alter, wow. was macht dieser denn eine Crash? Hat, ein, hat mich 9, 79 HP gekostet. Alter, Leute, ach, mit Dabu. Ah, Dabu chillt. es mit einem großen Pfeil. Sollte man auch ruhig abbremsen. Ja, ich hab's gesehen. Ich Nein! Oh, ne? Nico, aus dem Weg. <lacht> ja, Ich fahr mal langweilig hier Beide vor- lassen, Oh, Hallo Gott! Eric. Hallo Nico. Oh, Gott. Hi. Huch. Mein ich kommt schon, eine... macht auch Probleme mit Ich hab'n einen Dauervibrator grad hier. <lacht> <lacht> Es gibt auch nicht da auf die sind aber auch macht. Oh Gott, oh Alter, Gott, man. oh Gott, oh Gott. Alter Leute, ich bin doch die Strecke vorhin gefahren, wieso kann ich die jetzt nicht mehr. Ja, aber keine Ahnung. Ja. Was war denn das denn, Leon? Mein Alter, holy. Ich hab'n Prämie oh vor mir! Nein, ich muss rückwärts fahren! Komm, jetzt gib Gas, du Drecksautomann! Alter, hör doch auf mich zu drehen, du Arsch-Wix-Krüppel! Oh, <lacht> da vorne geht ab! Alter, du behindert! Ich hör' du! Ich mit einfach, so um in die Kurve zu. Durch, durch, durch, Sch wird mal gepickt. durch ja! schlimmer als auf einer Eispiste hier! Die genau die Vogel da! Und verfolgen fern! Und klong. Das war zu früh. <lacht> Nein, <lacht> boah, war das schlecht jetzt? juckt. Ja, habt... <lacht> Wie viel das Seiten hier gerade, ihr, ihr Ach, also Ich bin direkt ja, in Zweifel, äh. ja, das weiß ich, das sehe ich. Ich war mal, ich war mal Dritter. Aber <lacht> dann hat mein Controller gesagt, nö. Ja, zu recht. <lacht> Donk. Und jetzt sagt mein Auto, nö, das rutscht wie auf Eis hier. Ja, das ist auch besser. Wir haben den gleichen. Unser, unser ist eher für Matsch, Nico. Mhm. Weil der Und hat ja auch diese, äh, diese Räder für Matsch. Ja. Und Dong Problem ist, also, ich habe nur noch 5 HP. Was? Das war knapp. Oh, ich habe 69. Und ich habe 2 HP. Oh, nee, ich bin demoliert. Jawoll, so gehört sich's. Hey. Der fährt denselben Wagen, wow. Meine, äh, wo ist denn? Als viel ja. da seid ihr denn so gestartet? juli 19. What? Okay. Ich, ich bin, bin gestartet 8. als Fünfter. Ja, okay, dann halt gut. Ich bin als, weiß ich, gestartet. Wie können nicht beide von der gleichen Position gestartet sein, du Held? Du bist Dritter gewesen. Nee. Du warst ja. rechts neben mir, du warst Vierter. Nein, fünfter. Ne, ich war fünfter, weil ich in der Mitte stand in der zweiten Reihe. Ne, ich war fünfter. Alter. Ich sag das, ist das so korrekt. Uh -uh. Dann erst recht nicht. Ja, dann war ich halt <lacht> fünfter, wenn ihr euch streitet. Alter, Leute. Ich war fünfter, ganz klar. Ja. Ne, du warst erster. <lacht> Psst. Okay, ich glaube, das ist nicht GEMA-frei, was gerade bei mir läuft. Nein, auf der Es ist aber, ja, einer, ist aber einer nicht bereit. Ja, nicht bevor alle, aber bevor, die, bevor eine bestimmte Anzahl. Oh ich bin Achtung! Oh, ich bin Twitter fürs Protokoll. Das ist, erster. das ist... Ah, das ist die Map! Alter! Sind das wieder Odos! Mein Gott! Was ist denn das für eine Map? Die kenne ich ja gar nicht! Judy <lacht> <lacht> sagt, ah, das ist die Map! Hey, was ist ja, das für ein ich dachte, das wäre die andere. Alter, ey, was ist denn für ein Chaos, hier? entsorg mal, entsorg mal, entsorg mal oh, deinen da oh, oh, dahin. Oh, ja. Ist das eine der neuen? Ja. Oh Gott! <lacht> Kann sein. Oh Gott, Alter, da hat einer eine Rakete auf dem Dach, Mann. Nee, nee, nee, der ist definitiv keine neue, okay. aber. Oh. Alter, ich lenk nach rechts, das Auto fährt nach links, was ist hey, denn jetzt schon wieder los? Ach, was ist denn bewegt, Weg, du? Denk dran, da ist der halt Leitbank hinter mir. Ja. Ah, der hat leider einen pogo auf dem Kopf, den wo ich nicht so fest war, Was war jetzt das schon wieder für eine Verarsche-Auto? <lacht> ja, ohne ja, ja. Witz. Ich lenke nach rechts und das fährt nach Nein, links. Noch, Hallo. Meine Fresse. Da ist schon wieder der Spaß mit seiner Rakete auf dem Dach. Ja, der habe ich auch gesehen. Rakete Rakete Leute, geht ihr mir hier auf den Sack, Mann. Du bist halt wegfest. Das ist vollkommen falsches Setup für die Strecke, ja, aber gut. Ja, gut. Oh mein Gott, da kommt einer entgegen! Also halte ich schon mal bis morgen früh frei. Alles Gutes, ich, hab, ich weiß, ich habe schon entstellt. Ich habe schon eine ausgedacht, ja? Also ich, ich bin auch seit dem Wasser Eineinhalb Stunden ungefähr. Klug. Hey Nico, bist du da vor mir? Nein. Nein. Also jetzt durch und Ziel. Nein! Nein! <lacht> Nein! <lacht> <lacht> da wurde Nico, aber ach du Scheiße! Genau, jetzt wurde Ach du Scheiße! Das da habe kommt ich einer. Was bist du eigentlich für ein spaß die Mann? Du scheißbinder der Queen, ey! Jawohl, endlich! Oh, Alter. Das war jetzt aber keine Stärke. Da ist schon wieder der Rubenbock mit seiner Rakete auf dem Dach, Mann. Lass mich doch in Ruhe, Mann! Boah, der Terminator, der wird jetzt so von der Map weggefickt. Komm her. Oh Gott! Alter, Auto. Jetzt, pass auf. Pass auf. Warum ist der so schnell? Das für ein So, jetzt hab ich dich. Oh, Alter! Was bist du für ein hässliches Spastikin? Naja. Ich seh schon keine Monetarisierung. <lacht> ja, aber bei so einem, bei so einem Deppen, Alter, da gibt es keine anderen Worte mehr. Stark, Terminator ey, hat ey, beendet, ey, Alter. Was ey, bist du eigentlich für ein Mann? Ich wollte noch hier gegen die... Als ob da ist einer gespawnt, Mann. Was? Ich bin demoliert? <lacht> was? Kann nicht sein. Ich bin <lacht> doch fast <lacht> gegen eine Mauer gefahren. <lacht> ey, Frems. Wie wär's mal, wenn du auch aufnehmen würdest? Ich? ich? Ja. Ja. Alter. Beim nächsten Mal. Warum nächsten bewegt mal. sich ein totes Auto? Weil es was? Ja. Das hat Rede. Ja, aber es ist tot. Ah. es ist nicht tot. Ein Auto ist gegen die Oh! Äh, Juli! <lacht> was? Ciao Juli! Ja, was macht dieses Scheiß-Auto, Mann? Ihr hab keinen Bock mehr gehabt, dann fahr ich halt gegen die Richtung. Er falsch rumfahren. Ja, ich hab keinen Bock mehr gehabt, deshalb hab ich umgedreht. Ah ja. Brems hat beendet? Ähm, ja. Ich komm gleich wieder rein. Äh, wenn da noch Platz ums dabei ist. Ein Kicker, irgendwen. Hä, wie? Zum Beispiel ist ein komischer <lacht> hey. Wir müssen immer noch It's Bernie Vote kicken. Wie machen ich das? Slash Vote Kick? Nein. Leon, wie macht man das? Rechtsklick ja. auf den Vote Kicken. Boah, Leute. Ja, so, los geht's. Ja, deswegen kommt Freemi nach Hause. Nochmal, oder? Ja. Ich bin neben Erik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 wollte ich gar sagen, war schon ein paar Mal gefahren. Gab ja so irgendwie. Ja. Ja. Alter, was mach ich denn? Ja, es bei uns auch immer. Hä, war nicht B zurücksetzen? Keine Ahnung. Ja. Nee, auch. Oder X oder so. Oh, andere B Seite. B ist oh. Was ist B? B ist Driften! Also es Handbremse. Gibt, es, es gibt eine Handbremse? Ja. Boah, <lacht> geil, Brems hat einen Platz gekriegt. Aua, Hua, so ein Spaß, Alter, wer ist da geflogen? <lacht>, wer ist da geflogen? Echt? Ja, weil der Spaß mit seinem scheiß Ecker mich gekriegt hat. Wer zu Recht? Äh. Er Alter. hat Alter, Spaß begratisch. Oh. So Hä? Cool. Be was ist denn das jetzt für eine Verarsche, Alter? <lacht> Zu Recht. Du Da war einer vor mir. Da war einer vor mir, gegen ja, den ich. wollte ich fahren, dann, dann wird der ausgegraut. Und dann ja. fahre ich da voll gegen das Ding. Was ist das denn für eine Verarsche? <lacht> ja, ja weil er, er sich zurücksetzt. Das ja, Alter. Cool. Hallo, Juli. Alter, es geht aber echt ab hier, wenn man ein paar Leute hat. Oh. Ja. Oh, Ehrentomate, das sind mir? Leute. Wie viele seid ihr so? Ah ja! Weiß. <lacht> genau! <lacht> Oder das denn? Wobei <lacht> wem war das? Jetzt hat sie nachher verboten Alter, ich seh nee. nichts, wenn der LKW hinter mir fährt. Bleibt aber immer noch die Frage, wie viel der denn hier so? 20. Star. 19. 15. 9. <lacht> bin ich der Beste von allen? Alter, 20. Leon! Was ist denn? Ich hab den LKW auch rausgepflegt, also beschwer dich nicht. Fick dich, du Scheißdrecks-LKW, <lacht> Konge aus dem Weg! <lacht> Alter, was bist du eigentlich für ein hässliches Hurenkind, Alter! Ball von! Alter! Wie kann hey. ich chatten? Keine Ahnung. Hurenfotze! <lacht> Alter. So, ich versuch dir jetzt einfach nur zu hinten, dass du, du, du etwas du wirst noch einen Bann kassieren. Ja, ist mir scheißegal, dann gehen wir auf den nächsten Server. <lacht> oh, wow. Ich bin ja froh, es wird irgendwann mein eigenes Server bieten, ganz ehrlich. Alter Juli! Hätte ich mir eigentlich schon. Hätte ich mir eigentlich schon denken können. Du <lacht> selber hässliches Hurenkind. Oh Gott! Au, au, auto Auto, Auto, Auto, Auto, Auto, Auto, Auto, Auto, Auto, Auto, Auto! Mit vier Rädern sind wir Ja, das. die äh, die gibt's ein paar Mal. Alles fängt nicht weiter zu, also. Jodi, <lacht> hey, wo fährst du hin? <lacht> ich hab oh. keine Ahnung. Das ist nichts Neues. Äh, ich drück links, das Auto fährt schon wieder nach rechts. Ah, Alles kaputt. klar. Hallo Erik. Ah, weg mit der Tomate! Alter, was macht denn Tomate? Tomate Hä? Tomate ist fast zwei Minuten hinter mir. Was? Ach Leute, fährt rückwärts. <lacht> Ja, das ist der LKW tot. Erik, Erik, Erik, Erik, Erik, Erik, Erik! So, Nico! Lass mich! Yo, Alter, ich hab noch nie Baby benutzt zum Driften. Holy shit! Oh oh. Oh Gott. Oh Gott. oh Gott! oh Gott! Oh Gott! Oh, oh Gott! Ist doch, uh. <lacht> Wieso werde ich jetzt da gedreht? Hä? Hey? Hä? Hey? Verstehe ich nicht. Naja, 15. So. Alter. Nächstes Ding. Hässling gesuchen! Ja, jetzt pass auf, wie voll es gleich wird. Ach du schwarz. Jo! Hä? Hey, ich steh in die falsche Richtung. Erstmal ja, rückwärts fahren. Erstmal ja, rückwärts, <r> <lacht> <lacht> Erst <mal> rückwärts fahren. Erstmal rückwärts fahren. Hallo danke, ey. Boah! Nein, Hi, Leon, ich wollte ja. auf Nick! <lacht> nee, Juli. Nee, nee, nee, nee, nee. Warte, ich hab nicht, ich hab nicht gelesen. Also, okay. ist, das, ist das Punkte sammeln oder ist es Zerstörung?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 ja, aber ein Auto deutlich größer als, als, als Bus oder was? Ja, immer noch. Also. Größer. Ja, von oh. der de Kraft. Ey, das kommt aber nur, wo du die Kraft ansetzt, du Held. Ja, guck, jetzt hab ich dir hier ein Kiel geschenkt. Danke. Hi, hey, Juli. Hi. Ja, voll. Boah, ist das zum Kotzen, Mann. Ich fände das. jetzt. Ich glaube, <lacht> 3hp, 3hp, 3hp. Okay, demoliert. Ach du auch. Ja, sehr schön. Position 13. Though. Los Bernie! Ich muss mir auch irgendwie den Battle Booster holen, der, der ist echt geil. Ja, ne? So. Gewonnen hat Pelle. Okay. Aber Leute, das war's für diese Folge fest Schaut auch beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin. Tschüss. tschüss. Ciao. Tschüss.